Wie spät ist es? Es ist halb neun. Wie viel Uhr ist es? Die Uhr ist wie ein Kuchen. Man kann sie in Hälften teilen. Wenn der große Zeiger auf 6 richtet, zeigt er die halbe Stunde. Für die Uhrzeit braucht man also das Wort halb plus die nächste Stunde. Das ist hier nicht 8, sondern 9. Es ist halb 9. Wie viel Uhr ist es? Der große Zeiger richtet auf 6. Es ist halb nicht zwei, sondern drei. Es ist halb drei. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb elf. Wie viel Uhr ist es? Es ist... Halb Eins Achtung! Man sagt halb eins und nicht halb eins Uhr. Dieses Wort Uhr darf man hier nicht sagen. Ebenso ist es hier halb zwei und hier halb drei. Probier das mal doch allein. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb acht. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb sechs. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb zwölf. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb sieben. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.